Ach, scheiße. Was denn? Nix. Deshalb... Was? Deshalb sagst du scheiße. Willi, was ist los mit dir heute? Keine Ahnung, mein Hirn, ey. Ey, äh, Lokito. Ach, Willi. Was du, wir überhaupt nicht? Ja, Angst, Was haben wir mal?